Hallo zusammen und willkommen zu einer nächsten Runde Skat en deux mit Eddie. Grüß dich. Hallo Daniel. So, es ist ja eine enge Kiste zwischen uns. Ich habe das gerade nochmal ausgerechnet. Nach drei Serien steht es 2280 zu 2134. 2280 zu 2134. Ja, 146 Punkte Unterschied. Ein einfacher Gang, zweimal offen im En und wir sind gleich. Ah, ja, tatsächlich. Das ist ja wirklich noch enger, als ich äh, vermutet hatte. Das wird also ja. schnell gehen. Ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass ich diesen Gang erstmal bekomme. Ne? Ich ja, mach mal ich. und mich wieder absetzen kann. Ich mach mal den Tisch auf. Mhm. Was haben wir gesagt? Und Open 24 Spiele. So, mal schauen, wer zu Besuch kommt. Da ist er schon. Und dann ja, lassen wir direkt die Karten sprechen. Aus guter Tradition. Gut, Blatt? Gut Platz. Ja, sieht doch so aus, als könnte ich mich hier erstmal absetzen, beziehungsweise das Ausgangsblatt sah ganz solide aus. Ja, wir werden es mal wieder zweifach offen spielen. Ein Standardspiel. Und ich überlege, ob der Speer in dem Fall gut ist, aber ich kann in Trumpf, glaube ich, gar nicht so viel. Verbasteln. Vielleicht brauchen wir das Tempo. Ich glaube, wir starten hier mit Trumpf. Ach, schau, wie schön, Herr 10 ist blank. Schau wie schön, Herr 10 ist blank, genau. Ich spiele einfach mal. Ja, ich glaube, die nehmen wir auch gleich einmal mit. Denn was man hat, das hat man. Was man hat, hat man. Und dann können wir immer noch wieder Trumpf spielen. So, 3, 7, 21, das sieht nicht gut aus. Ja, im Sieg das, sieht das sieht das wohl nicht, nicht gut aus. gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Gut, den wirst du wohl das haben wollen. Ja. Gut, du hast ja gar keinen Vorhaben Irgendwie mehr, irgendwas ne? so um die 21 und den Stich, ne? Ja, tatsächlich. Fast schon fertig gewesen, das Spiel. So, 18 Stück. Nee, mach du mal bitte. Mach du mal bitte. Ja. Mach du mal bitte. Trage er vor. Ich sehe hier nichts. Ich habe nichts. Ja, ich, kann ich wieder meine Hoffnung in die Oma setzen? Nee. Da ist ja halt doch schon der Gang doppelt offen, über den wir eben noch sprachen. Aber noch habe ich ihn nicht gewonnen. Ja, wenn du zwei Kreuz gedrückt hast, dann könnte mein Partner gleich ein Kreuz ja. vor stechen. Kurze, kurze Frage, was tippst du denn, was ich gedrückt habe? Ah, Karo 10, Pik 10. Tippe ah, ich, weil alles andere wäre kein guter Krang und das prüfen wir jetzt gleich mal und tatsächlich, das gibt es doch gar nicht. Bin ich denn auf nicht. die Idee so schnell wieder gekommen? Ja gut, komm her. Wir spielen mal zwei, drei Züge. Mhm. Ähm, jetzt ganz lässig einspielen und dann... Wer weiß, wie viel angepasste wir diesmal haben, deswegen spielen wir die Spiele erstmal. Ja, ich glaube, mehr gibt es nichts, ne? Jetzt kann, nee. ich aber, jetzt kann ich aber guten Gewissens schenken, aber ich glaube, wir haben auch wirklich so ziemlich Minimum bekommen. Sogar auf äh, Ast König stehen dann hier immer in einer Hand. Aber gut, ob 81 oder 71 ist ja letztlich egal. Oh, gut gefunden, ne? Ohne Abstich theoretisch. Ja, ja. Gut gefunden, das stimmt. Wobei drei Jungs und Ast 10 Lusche waren, glaube ich, vorhanden. Aber, ja. So, das ist ein interessantes Spiel. So. Wir spielen mal ziemlich offensiv heute. Ja, naja, gut, den kann man wohl schon mal spielen. Ne? Was hast du gedrückt? Zwei Kreuzen, Kreuz Lusche, 10, da ist ja eine Weltriese. Ist, ist, kein, ein, ist, kein, ist kein schlechter nein. Ist, kein ist schlecht. auch eine Weltriese. Hier, nehmen wir einmal mit. 13 Stück. Können wir noch mit der blanken 10, können wir ja auch nicht viel bewegen. Na, hier machen wir die direkt auf den Tisch. 13. 13. 17, ich sehe 32 bei uns, ne? Sowas in der Art. Ja, das ist gut, ich sehe sie noch nicht, deswegen spielen wir erstmal weiter. Mal gucken, ob Daniel so immer noch sieht, die 32. 17. 32. Ja, voll. Und wenn du, du hättest ja ein Auge mehr haben können, wenn du Karo 10 tauchst, muss man aber erstmal drauf kommen. Aber bei 88 yeah, yeah, yeah. gegen 89 hätte das glaube ich auch keine Rolle gespielt. nee, nee war nichts. Ja, wenn ich das mal so zusammenrechne, dann sind es jetzt aber nur noch hauchdünne 44 Punkte, die ich vor bin. Netto nur noch. Also jedes... wir haben ja, jeden, wir haben ja auch noch ein bisschen. Jeden Moment kann es hier zu einem Positionswechsel kommen. Jetzt wahrscheinlich sogar. Wobei, du hast das ja auch in der letzten Serie schon festgestellt. Zwischendrin hattest du die Führung schon mal übernommen. Mhm. Ich konnte sie dann zurückerobern. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ich sag mal so, ich habe wirklich, bevor ich den Skat aufgenommen hatte, getippt, es wird doch nicht so drin liegen. Und es lag wirklich genauso drin. So. Also gut für mich. Dein schlimmster Albtraum ist im Skat gerade auf in Erfüllung. Auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Genau. So, ich entscheide mich jetzt mal für die Variante. Wir gucken uns das mal an. Mein erster Gedanke war ein anderer. Geschlossenes Peak. Gut, geschlossen heißt... Ich habe hier erstmal ein, eine Entscheidung im Aufschlag zu treffen. Die ist auch nicht so leicht, muss ich sagen. Die ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wir entscheiden uns mal so. Ja, ob das jetzt ein Volltreffer war, das weiß ich nicht. Du hattest zwei. Ach, du hattest keinen blanken, was ja schon mal nicht schlecht ist. So. Also. Naja, die Sache ist ja deutlich. Fünf Trumpf, Karo Ass, 10 Lusch und wahrscheinlich hat zehn König in der Hand mit Kreuz Dame 7 gedrückt, ne? Das andere Spiel, was ich, das erste Spiel, was ich angesagt hätte, wäre wahrscheinlich jetzt schon gewonnen gewesen. So, egal, wir spielen jetzt mal, wir tun mal so, als wenn hier... So, 38, 41. 41. Lautes Mitzählen ist verboten, aber im on kann man das machen, Daniel, oder? Ja, ist in Ordnung. Hast wirklich okay. Kreuz, Kreuz Dame-Lusche gedrückt, ne? Alles andere wäre auch eine Überraschung Ja, ich frage mich gerade, ähm, wo ich, also Kreuz 10 kriege ich sowieso nicht nach Hause, aber klappt das überhaupt mit einem, na, also ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber gut, anyway, wir können hier erstmal so im Trüben fischen. Du hast ja auch noch eine Karo vielleicht, die du loswerden willst. <lacht> Ich habe noch eine Graue, die ich. Ähm, so. Also was hatte ich jetzt gesagt? 28 in Karo. 38, 41, 49. Ja. Und Kreuz 10 plus ein Buben, also. Kreuz 10 plus meine Buben sollte ich auch kriegen. Ähm, also immer für dich. Ein Buben. Ähm, so. Der Karo Doppelläufer macht dieses Spiel so wenig spektakulär, muss man sagen. Ja, ich hatte in der Hand Ass 10 Lusche Zehn König und drei Jungs mit Zug und zwei schwarze Blanke und es lagen wirklich zu jeder schwarzen Blanke einer drin. Also da war mehr eigentlich vorgesehen. Ähm, so. Ich glaube, ich kann hier fast alles machen. Ja, ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Aber ja. ich nehme jetzt Variante D. So die Variante. So, dann machen wir jetzt daraus, damit wir nicht nachher noch in der Trumpfgabe auch noch das Trumpfass verlieren, machen wir mal hier einen Trumpfzug, Bub. Das Kreuzass meine ich natürlich so. Karo wollen wir auch nicht. Und dann haben wir 54 erkämpft. Na gut, ja, ja. immerhin nur ein geschlossener Pik. Ja, ja. Wie gesagt, es sah nach mehr aus. Ja. So. Wie sah es bei dir jetzt aus vor der Aufnahme? Ja, ähnlich. Auch <lacht> so, als ob es mehr werden könnte. Und es ist auch ein bisschen mehr geworden. Also mehr als ein einfacher geschlossener Peak, ähm, aber ein Gang ist es auch nicht geworden. Moment mal, sehe ich hier, kriege ich hier Paranoia? Das kann doch auch so rum. Das wird doch auch so rumgehen. Das wird auch so rumgehen. Ich wollte schon 14 Kreuz drücken, aus der Sorge um mein Herz Ass, aber ich glaube, die Schneiderschance. Du hast doch aber nicht Herzkönig 9 gedrückt. Das äh, sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Nein, nein, ein Herz ist nur gedrückt. Ah, ein Herz ist nur gedrückt. Okay. So, Schenken, da, Schneider gewonnen. Ein Stich in Kreuz gibt es nur, ne? Ein Stich in Kreuz, genau. Akzeptiert. Und schon ist er wieder da. So, wir sagen 18 und wir spielen einen offensiven Kreuz zweimal offen. Hm. Hm. Hm. Ja, wie heißt das immer? Wenn, dann muss man... Das ist halt die Frage, ob das wirklich hier immer in Hinterhand wirklich so schlau ist, dieses Spiel zweimal offen zu spielen. Pik 9 kommt jetzt sogar raus. Ach du Scheiße, du hast Pik König auch noch gedrückt, du du Wicht. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Aber das war genau nämlich das. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt habe ich natürlich mit meinen 5-Trumpf und äh, diese Falle gestellt. Ähm, ob das jetzt, dafür kriege ich das Pik Ass jetzt, dafür kriege ich aber natürlich die Karo 10 nicht. Heim. Na gut. Die hättest wahrscheinlich sowieso nicht heimgekriegt. Drei Stiche müssen wir jetzt reichen. So, drei ja. Stiche müssten reichen, genau. Hei, hei, hei, hei. 32, 39, 60, wenn mich nicht alles täuscht. Könnten 60 sein. Na gut, Pik 9 blank hättest so wahrscheinlich auch bei einmal aufgespielt, auf das hätte nichts verändert. Ich wusste halt noch nicht genau, dass es jetzt hier so clever ist, Pik Ass erstmal rauszunehmen. Ja, wäre das denn die Lösung gewesen von deinen Sorgen? Dann wäre ja Pik da. 30, 51, boah, denke mal. So, aber anyway, das haben wir ja nicht gemacht. Also, was hat denn Daniel jetzt gesagt? Ähm. Ja gut, das ändert ja alles nichts. Irgendwie drei Stiche macht Daniel auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es keine, keine besonders großen Tricks jetzt. Ne? So. Ist auch, glaube ich, ganz egal, wie rum ich das jetzt hier mache. Mhm. 22, 32, 32, 43, 45, ja, ganz so einfach die 60, ne? Heftig so ein Ding. Heftig so ein Ding. So viel zum Thema offensives Kreuz zweimal offen. <lacht> ja. ja. Ja, da hat es okay. ein bisschen kokettiert, so. Offensiv war der ja eigentlich gar nicht, den spielt wo jeder, den muss man wohl spielen. Aber da waren plötzlich mal fünf Trumpf aufgereiht. Und nicht mal bei der Oma, nicht mal bei der Oma, ich hatte die fünf Trumpf. So. so. Mit Speher auch ja nicht so ein richtig... Starkes Ding mit den drei Piken da. Nee, ist kein starkes Ding und äh, Null Augenkreuz gedrückt. Ja, aber es ist, äh, es ist ja ein Spiel. Pik steht schönartig, da hast du natürlich. Pik ist das einzige, was artig ist. Ja, Trumpf Ass blank ist er ja jetzt. Trumpf Ass blank ist auch nicht schlecht, genau. Also wenn es schon vier Trümpfe sind, dann ist doch das Trumpfass die referierte, blanke oh, Karte. Was machen wir denn da? Kommen wir natürlich. Tut, tut, tut, tut, tut, tut. Ja, ich glaube, das spielt ja auch alles keine Rolle. Ne? Pik 10 kriege ich immer, aber reicht das? Ich glaube nicht. 18, zwei Stiche dann noch. 24, 54, so irgendwo Richtung 54. Ich glaube, ich kann das Ass auch ziehen. ist hier kein Thema mit dem Tempo. Da geht es hin, so, so schlecht war er gar nicht. Jo, Offensichtlich ist ja gar nicht so schlecht, wenn man den gegen den Stand auch noch gewinnt. So, jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Jo, ich auch. Dann. Ah, nee, das kriege ich nicht übers Herz, dieses Blatt einzupassen. Oh, uh, aus gutem Grunde. Daniel, um uh, aus gutem Grunde, uh. Ich glaube, uh. du nennst es die spanische Findung. Die spanische Findung. Hat das Spiel durch, dem Spiel durchaus gut getan. Ja, hier gibt es mehrere Varianten. Da ist das der gleiche Trick. Oh, hier geht es auch schon wieder los. Es sitzt mal wieder. Ja, ah, ja, ich hatte, ja, ja, ja, ja, ja, Habe ja. ich, ich, hab, hab Kar ich ein Karo gedrückt eigentlich? Du kannst es mir genauer sagen. Ich glaub, nee, ich habe zwei Pik gedrückt, das ne? zum Glück. Ja, ja, ich hatte Karo 9 schon blank, aber ich, jetzt haben wir 14 und machen noch einen schönen Herzstich und bieten Spiel einfach gewonnen an. Das Spiel, was doch so gut aussieht. Jo. Und es war gar nicht so schlecht, dass zwei Asse also, drin lagen wahrscheinlich. Wie gesagt, davor waren es drei Alte und der Kreuzkönig im Dritt. Das wäre ein bisschen dürftig gewesen. Ne? So, was können wir denn damit machen? All in? Nee, all in ist mir zu früh. Die Karte ist auch so ganz schön. Den öffnen wir wieder doppelt und schicken wir einen Speer. Oder machen wir uns damit das Leben nur schwer? Ich glaube, wir spielen Trumpf. Da ist ja auch nicht viel los hier. Ja, gut, das ist ja auch ein schönes Spiel, was du da hast. Ne? Da wird ja noch etwas angedickt. Keine Ahnung, habe ich in Karo eigentlich was gedrückt? Nee, ne? Lass trinken. Ja. Mal wieder keine leichte Geburt. Das höre ich doch mal ganz gerne. Aber die letzten Male kam dann immer gerade doppelt offen raus, so wie auch jetzt. Oh, wieder einer ohne vier, diesmal wirklich doppelt offen, ja? Naja. Karo äh, läuft nicht, aber ich glaube, dass. Offen, offen, offensichtlich war es gar nicht so schlecht, dass ich äh, nicht zwei Volle gedrückt habe. Karo läuft nicht, aber das reicht nicht für uns, ne? Weil Herz 10 dafür läuft. Was hast du Aber da noch sieht man, dass, wenn die einfache Variante mit zwei Vollen gedrückt wäre, diesmal nicht gut gegangen. Das sind immer die Spiele, die richtig für Adrenalinspiegel sorgen. Irgendwie. So, jetzt ist wieder meine Zeit. Auch ein schönes Spiel, aber... Aber kein Grang, wie sind die besten Schneiderschancen? Noch wahrscheinlich durchaus so. Keine Schneiderschancen. Ne, da hätten schon Kreuz 10 in einer Hand stehen müssen. Oder Herr 10 blank. Ich meine, man kann ihn ja gegen vier Trumpf auch mal verlieren übrigens. Ja, ja, ja, Ist natürlich auch dann schwer, aber dann fallen da mal 22, 21 und 17 oder sowas. So, wir machen es jetzt mal so. 21 äh, auf Kreuz und noch den Herzstich mit Herz 10 Spiel einfach gewonnen. Bin ich mit dabei. Jawohl. Ich habe nicht wirklich überlegt, aber. Du hast schön geblufft wieder, Daniel. Ja, schön geblufft. Am, am echten Tisch, so mit verdeckten Karten, da putzeln da manchmal so 18 raus. So, Obwohl jetzt wieder zwei Asse drin liegen. Hm, hm, hm. Na, bei dem Spiel eben, da hatte ich in Vorhand Kreuzherz Junge, Pik 10 Lusche und fünfmal nichts. Also die zwei Asse wären ganz gut gewesen. Ja, ja. Ich wusste und lagen nicht. zwei Asse wieder? Ähm, fast. <lacht> haben, Sie Kopf, haben die Asse Kopf? Ja, auch auch noch nicht ganz, aber du bist der Sache schon ganz schön nahe, so. Mhm. Ja, ich glaube, das war... Wird es jetzt mal Zeit für eine Glocke, Daniel? Nochmal mal gucken, ob du das geregelt kriegst. Das ich frage gut. mich gerade, wie die Karte stehen muss, damit du das nicht geregelt kriegst. Ähm, das, das, ist, ja. das ist gut, ne? Hört sich erstmal nicht schlecht an, auf jeden Fall. Ja, wir machen mal einen sogenannten Not-Null. Einen Not-Null, okay. not -Null, okay. Not-Null, Jetzt sieht, 9 kam ja, aber, feilschnell. schnell. Die habe ich das Gefühl, Gold dass sie blank war. ist nicht blank. Ja, okay. Und Kreuz Stand tatsächlich 2, 2. Die Betonung liegt auf Stand 2, 2. Ja, was spielst du denn jetzt? Jetzt, ich jetzt riskiere ich Kreuz 7. Guck mal hier, ich habe sogar Kreuz Asphalt. Eieieie. Oh, zwei rote 7 Ich glaube, ja. dann hätte ich tatsächlich einen Null gehabt. Einen wirklichen sogar. Ich habe irgendwie geahnt, dass ich die 18 nicht sagen soll. Es waren nur fünf Trumpf mit einmal Ass, zehn König an der Seite. Wenn du da den sechsten Trumpf nicht aufreißt, dann oder einen Seitenass, dann kannst du es fast vergessen. Ah, guck dir das mal an. Aber manchmal wird man ja auch geflaxt, ne? Ja. <lacht> ah. Eieieiei, hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja. jetzt. Also diese zwei Asse. So. Jetzt bist du auch auf... Waren. Jetzt bist du auch... Auch auf Betriebstemperatur, oder wie? Ich weiß es nicht, Daniel. Ich habe ja ein stolzes Spiel verloren. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das nicht selber verloren habe im Nachhinein. Ich habe, glaube ich, wieder alles zu schnell gespielt. Ich weiß gar nicht. Ähm, wir machen das jetzt so. Wir riskieren ein Karo einmal offen. Der sieht optisch zehnmal besser aus, als er in Wirklichkeit ist. Herz 9 könnte helfen ist ja wieder fast wie eben, überleg dir das. War das nicht sogar genau mit 9 und 8 die gleiche Kombination? Ach, diesmal hast du den König oben. Ja, ich sage ja, dir, die guten Nachrichten, es stehen nicht fünf, es stehen nicht mal 4 Trumpf. Es stehen keine 5, es stehen keine vier Trumpf. Das Spiel ist zehn Klassen schlechter als der Kreuz vorhin natürlich, aber der dafür gewonnen ich, auf jeden Fall. Dafür wird er sogar Schneider dafür, ne? kann man mal sehen. Der wird nicht, wie wird denn der jetzt Schneider? Bin ich jetzt gerade betrunken? Ähm, nein, also ich, ich, ich, ich bin betrunken. Okay, ich betrunken. Ja, ja, ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, nehmen wir auch den nochmal mit. habe eine Trumpf bei dir zu schwach eingeschätzt. Nee. Ich hätte den Karo -Boom noch. Ja, da bist du wieder vorbei, gepäßt, du. Man, ja, darf, man darf auch nicht solche schlechten Spiele 18 sagen. Taktisch. Da liegen keine zwei Asse drin. So, und dann sind wir schon im allerletzten Spiel dieser Serie wieder. Und es ist eine knappe Kiste. Es ist noch nicht groß, was passiert. Und da komme ich wieder in die Frage. Was machen wir denn heute? Wir wollen den Eddy mal herausfordern, zu zeigen, was losgeht. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Das ist ja fast... Das Spiel haben wir doch heute auch schon irgendwo gesehen. Mhm. Das haben wir ja auch schon gesehen, damals. Das hast heißt, guck mal, ich habe doch aufgepasst, das ist ja wirklich genau dein Blatt. Ich glaube, ich sogar teilweise in den Farben übereinstimmt. Ich glaube, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Aber du bist nicht in Vorhand, oder? Du hast den doch vorhin so gedrückt, dann drücke ich den jetzt auch mal so und sage hier, ja. mein Freund, äh, wenn du Bescheid weißt, Herz Ass ist gedrückt mhm. Ja, stimmt. Ich bin nicht in Vorhand, aber wenn man vier Asse hat, dann ist das natürlich gar nicht. So ein großer Nachteil beim Grang jetzt. Ne? Wie mhm. sagtest du so schön, so ein bisschen das, das Adrenalin? Ja, es ist ein bisschen warm. Gerade den ersten Stich kann ich natürlich jetzt hier noch keine Zauberkunststückchen vorführen. Den nehmen wir mal lieber mit. Und auch eine Farbe frei und auch Herz. Und Karo läuft, das ist ja wirklich alles absolut eins ich, zu eins. Ich, ne? ich muss kurz korrigieren, Bei mir war vorhin... Äh, Karo-frei und nicht Herz-frei. Ja, Herz und Karo sind getauscht, aber es ist sogar ein Peak mit dem ähm, gedrückten König ist sogar analog. Ich habe hier... Ein Bild mehr diesmal. Ja, in Karo, aber ein Peak hast du eins mehr bekommen, ne? Ja, ja, ich habe über vier eins mehr bekommen. Das Ergebnis ist dasselbe, ja. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja spannend. Guck mal, 6 zu 1, beide. Ich habe hier was? Schlapp 200 Punkte wieder rausgeackert. Bisschen. Ich habe so ein leichtsinniges Kreuz zweimal offen. Das ist ein bisschen teurer als so ein Null. Deswegen sind da schon mal ein paar Pünktchen. Ja. Ein paar Pünktchen liegen geblieben. Gut. Liegen geblieben. Also, wenn es ja, nach okay. mir geht, können wir die nächste Runde direkt in den Ring steigen. Was sagst du? Können wir tun, Daniel. Alles klar. Bis gleich und ciao. Tschüss.